Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Metalizer. Wir machen Unboxing der Get Digital Lootbox aus dem Januar. Ähm, wenn ihr Fragen zur Box habt oder wie gefällt euch die Box überhaupt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr eine eigene Lootbox wollt, schaut gerne den Link in der Beschreibung rein. Ähm, dort kommt ihr auf die Get Digital seite rauf und ähm, könnt euch eine eigene Lootbox bestellen. Dazu sei gesagt, ich bestelle mir Lootbox selber. Ähm, also es in dem Sinne kein Product Placement oder so. Das ist halt meine freie Meinung und ähm, ja einfach rein. Viel Spaß mit dem Video und beim Unboxing. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer. Oh, oh, wir haben sogar eine neue Tasse. Es ist eine neue Tasse drin von The Walking Dead. Uh. Das ist Daryl, ist da drauf. Genau, Daryl ist da drauf. Aber also, wir gucken mal, warte mal. Uh, Premium Color Large Glass. Ah, das ist ein Glas? Ich, du hast ja, ist ja bald Valentinstag. Also, du, ja. Walking Dead Premium Colored Large Glass ist hier mit bei. Um, das wieder, das ist die Lootbox aus dem Januar von, von Get Digital. Premium Colored Large Glass. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Um, gefällt mir. Können Sie mal auspacken hier. Übrigens, wunderbar, also vielen Dank an dieser Stelle an Get Digital, die nämlich dafür gesorgt haben, dass ich die Lootbox doch noch wieder bekomme, weil Adresse war halt. Also ich das war halt noch meine alte Adresse und die konnten. Ich habe halt zwar rechtzeitig, also ich habe aus hatte ich hätte halt rechtzeitig Bescheid gesagt. habe ich aber nicht. Ähm, deswegen ging die Lootbox noch in die alte Adresse, wo natürlich mir keiner Bescheid gesagt hat, dass irgendwie ein Paket da ist oder irgendwas. So. Nein! Oh mein Gott! Alter, da ist was drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hatte... Oh mein Gott. Gott. Du wirst das, das gleich so feiern. Nicht das hier, nicht die... Auch, auch übrigens immer wieder gut hier, diese Transportfolie. Nein, wunderbar. Also vielen Dank, Get Digital, dass ist so unkompliziert, dass ich es noch einmal zugeschickt habe, dass sie fertig gemacht haben und kein Styropor drin ist, genau. Ähm. Wir haben hier noch ein wunderbares T-Shirt. Oh, uh, das ist, glaube ich, schön das T-Shirt. Hier drauf. Ähm. Classically... Ah, geil. Classically trained. Also das ist quasi noch eine, eine Hommage, eine Hommage äh, an die alten äh, Nintendo wieder, classically trained. Wunderschönes Shirt, wunderschön. Ähm, gefällt mir, finde ich gut, danke. Dann haben wir hier ähm, äh, General äh, Anitope von ähm, aus Wonder Woman. Eine kleine Figur. Äh, nicht für Kinder unter drei Jahren, äh, geeignet, verschluckbare Kleinteile, Erstickungsgefahr, äh, Adresse und Produktinformationen bitte auffahren Also das ist äh, General Antitope. Ich ähm, hier auch nochmal, ich muss die Cam demnächst mal, also die hier war das hinstellen nochmal. Äh, auch sehr schön, vielen Dank. Das ist äh, schön, schön, schön, schön, schön. Ähm, wir müssen, ich muss auch Regale hier anbringen, in der neuen Bude. So. Das ist, cool, das, ist, das ist richtig. Das andere Ding ist richtig cool. Das, da bist du gleich, gleich hier. Oh! Overwatch. Eine Overwatch-Sticker. Äh, Overwatch Niemand mag Overwatch. Also ich zumindest nicht. <lacht> das ist geil. Hier sind Aufkleber. Dieses Gerät ist sprachgesteuert. Bitte sagen Sie laut aktivieren, um das Gerät einzuschalten. Das sind hier so Aufkleber. Da gibt es mehrere Aufkleber von. Ähm. Ach nee, Moment. Dieser Spül- nein, wie geil ist das denn? Ich bin genau, ich bin eher Fortnite. Ähm, dieser Spülmechanismus ist sprachgesteuert. Bitte sagen Sie laut Wasser, um den Spülvorgang zu aktivieren. Das ja. Oder hier. Ähm, dieser Handtrockner ist, ist sprachgesteuert. Bitte sagen Sie laut Luft, um den Trockenvorgang zu starten. Und dieser Seifenspender ist äh, sprachgesteuert. Bitte sagen Sie laut Seife, um weitere Seife auszugeben. <lacht> und hier ist noch von, ähm, von äh, Space Invaders. Äh, ein wunderbarer Button, der eigentlich grün ist. Äh, Press Start steht hier drauf. Aber das Highlight kommt, das Highlight kommt gleich. Das Highlight kommt echt gleich. Da wird Julia, glaube ich, ausrasten. Ja, und hier ist noch ein Bonbon drin. Äh, Michalki Suwali. Äh, Biale, das ist irgendwie ähm, so also ein Milchbonbon, denke ich. Ja, Julia wird gleich ausrasten. Das etwas, weil es etwas richtig Cooles ist. Äh, hier haben wir noch von DC-Comics die Oshis. Da gibt es ähm, das sind hier. Das ist irgendwie so ein, so ein. Das ist eine Überraschung hier, was hier drin ist. Äh, Find the Limited Edition Multicolor Batman. Uh, ein Hidden Oshi. Ähm, also es gibt den Cyborg, Superman, Batman, ähm... Beam, Shazam... Okay, ey, vielleicht haben, wir mehr, vielleicht haben wir Glück. Und da ist die Limited Edition drin. Der Colored Batman. Nein. Nein. Es ist... Flash! Hier, den, hier ist der Flash mit drin. So eine kleine... So eine kleine Gummifigur. Ähm, ja. Okay, aber jetzt kommt das Highlight. Jetzt kommt das Highlight. Das ist übrigens, ach das ist Common. Ach es oh nein, oh mein Gott. Oh nein, ey. Es gibt es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Abstufungen davon. Es gibt Common, Rare, ähm, ja, es gibt Common und Rare und halt eine Limited Edition. Ey, das ist denn ey, guck das sind so Secret-Boxen. Wahrscheinlich kostet eine davon irgendwie keine, aber also wahrscheinlich kostet eine Figur irgendwie keine zwei Euro oder so. Gucken wir mal aber es gibt halt eben dann auch die, ähm, eine rare Edition halt noch. Wie krass. Jetzt, kommt jetzt kommt das. Jetzt kommt <lacht> das. Jetzt Es ist Monopoly äh, in der in der äh, Warhammer-Edition. Warhammer 40k. Ähm, also, einmal Monopoly. Weil ich Idiot, ich, ich hatte Monopoly zurück in die Zukunft. Ihr, ihr erinnert euch bestimmt. Aber das liegt natürlich, wo auch immer das liegen sollte. Ja, ihr wisst, wo es liegt. Ähm, richtig cool. Richtig schön. Ähm, Monopoly die Box kostet, also die, die, die Get Digital Loop Box kostet. Ähm, also, richtig, richtig cool. Das ist ein richtig schönes. Ähm, 25, genau, ich habe das 12 Monat danke Marco, ich habe das 25 Euro, äh, 12 Monats Abo, ähm, und da sind schon richtig fette Sachen mit dabei, okay, ich habe das Heft zweimal, danke, ja das, das Monopoly Warhammer kostet halt schon einiges, achso, die Liste der schwarzen Mistel, noch ein kleines Buch, äh, Yankee, hi, grüß dich, na, alles fit, mein Lieber, ähm, richtig, also das Monopoly ist halt schon krass, das ist halt richtig, richtig fett, wir gucken mal eben rein, wo... Ah, nein. Oh nein. Oh, get digital. Ich, <lacht> ich bin traurig. Es gab nämlich ein von drei Gläsern und die anderen Gläser und die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich, also aus eins von drei, dass ich da dieses kriege, war halt eigentlich super gering, aber ich habe es trotzdem bekommen. Und zwar... Ähm, gab es ein von drei Gläsern. Fallout oder The Walking Dead. Und ich habe natürlich das Walking Dead bekommen von Daryl. Aber ich wollte Fallout haben. Okay, aber egal. <lacht> das ist trotzdem ein schönes äh, Die Wonder Woman Figur, die wir hier hatten, also äh, diese schöne Figur hier, ähm, kostet 10 Euro, also 9,95 Das T-Shirt, Classically ähm, Trained, 17,95 Euro. Richtig cooles, also das ist ein richtig cooles Shirt, finde ich. Und die Qualität vor allen Dingen ist halt echt gut bei denen. Wie gesagt, ich werde auch nicht bezahlt dafür. Es ist kein, ich bezahle das Ding immer noch selber. Und die äh, Helden, die Sea Helden Oshis, die wir jetzt auch dabei hatten, ähm, 3 Euro, 2,95. Wie groß ist das Shirt? Groß das Shirt ist? Warte. Äh, kannst du da aussuchen? Kannst du dir aussuchen? Was habe ich dir? XXL, als ob, Marco. Sehe ich wie XXL aus? Ja. Wie er sagt, ja. <lacht> Also wenn ich keine Hose habe, vielleicht ja, aber... <lacht> okay, es war ein Spaß, sagt sie. Äh <lacht> Nein, also du kannst selber auswählen, welche Größe du da haben möchtest. Also auf L, also S, M, L, X, L. Ja. Ähm, die Michalki-Konfekt aus, Konfekt aus Polen. Das ist äh, dieser wunderbare Bonbon hier. Da steht ja nochmal drin, was da drin ist. Ähm ja. Zum Glück ist du die, die Dinger. Da, gibt's nämlich immer, da ist nämlich jedes, jedes Mal was anderes aus einem anderen Land mit dabei. Der Geek Button, äh, Press Start, kostet 1,45 Euro. Äh, Loot-Geschichte Nummer 5, die Liste der schwarzen Mistel, okay. Ach, oh, oh, stimmt, wir haben das noch ver oh, wir haben das, haben wir vergessen. Ähm, das Overwatch, diese Overwatch-Sticker, <lacht> Overwatch-Sticker, die Overwatch 1,95. Wir können euch mal reingucken, wie die aussehen. Ähm, das Aufkleberset, dieses äh, Voice Command-Ding, 6 Euro. Aber die sind halt auch cool, ne? Wobei. Warte mal. Ich glaube, die haben hier auch ein Doppelt reingezogen. Die Wasser ist nämlich nur einmal, nur einmal dabei. Es gibt nämlich noch... Ähm, diese, dieser Papierspender ist sprachgestellt, Bitte sagen Sie Papier, um weiteres Papier auszugeben. Hätte man jetzt... Hätte, hätte ich das Lootbox-Upgrade genommen, was ich nichts getan habe in diesem Monat, ähm, da wäre einmal eine Star Wars äh, Käsereibe mit dabei gewesen und eine BB-8-Kuchenform. Jeweils äh, für 15 bzw. 13 Euro. Und äh, übrigens, also das, das Highlight in dieser Lootbox ähm, ist das Monopoly ähm, Warhammer 40k, ähm, 30 Euro. Ja. Also von daher äh, eine super Lootbox im Januar. Hat Schön, also das war echt. Die gefällt mir, die gefällt mir wirklich, wirklich. Ja, das war die Lootbox für den Januar von Get Digital. Was hat euch besonders gut gefallen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und äh, wenn ihr mehr Unboxing-Videos sehen wollt von der, der Lootbox, auch aus dem Februar, lasst es mir auch gerne in den Kommentaren wissen. Äh, wie immer, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, äh, abonniert den Kanal sehr gerne. Vielen Dank fürs Einschalten. Und äh, wie gesagt, die Lootbox, die war echt gut. Ähm, also hat sich äh, wirklich, wirklich gelohnt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, hier gibt es noch ein äh, Video aus der Playlist. Und da sagt euch der YouTube-Algorithmus, äh, was ihr denn jetzt noch schauen könnt. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.